Das ist vielleicht wichtig die herauszugreifen, weil die nämlich die, die, die gesetzlich anerkannten Kirchen und die Religionsgemeinschaften über ihre Anhängerschaft hinaus wirken. Und das sind wir, glaube ich, bei einem ganz entscheidenden Punkt, haben sie eine besondere Stellung. Weil es kommt einer Kirche nicht darauf an, ob der jetzt Mitglied ist, sondern es hm. kommt darauf an, ob der Mensch Hilfe braucht, oder ob er die man diese Hilfe geben kann.